Ich grüße euch. Das heutige Thema: Haus knappe 145 Quadratmeter inklusive Grundstück. Schlüsselfertig bleibt dran. So, das Haus: einige Sätze. Walmdach-Bungalow knappe. 145 Quadratmeter, das Grundstück ca. 900 Quadratmeter, schlüsselfertig bieten wir das Haus an und da kommen noch weitere Details, die sehr interessant sind. Viele von euch fragen ja auch, Bit, haben wir Einfluss auf unser Haus? Die Antwort, selbstverständlich, ja. So, nochmal einige Sätze zu den Preisen. Wir bieten natürlich wie schon vereinbart Grundstücke, Stadtgrundstücke oder Stadtrandgrundstücke von der Stadt Piribebuys, sehr gute Toplage inklusive Haus und die Preise fangen bei 139.000 Euro. Solltet ihr Interesse haben, einfach mal anrufen. Unten lasse ich euch die Kontaktdaten, E-Mail plus WhatsApp bzw. Telegram-Nummer, falls ihr zusätzliche Fragen habt. Musik Die Lage, wie immer, ist das Wichtigste. Stadtnah, aber trotzdem ruhig. Ihr habt sämtliche Einkaufsmöglichkeiten. Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken. Alles ist zu Fuß erreichbar. Also überhaupt gar kein Problem. Die Stadt Piribabui liegt circa eine Autostunde von der Hauptstadt Paraguays Asunción entfernt. Und auch ungefähr eine Autostunde von internationalen Flughafen in Asunción bzw. Lucca, Silvio Petirosa. Komplett tolle, ruhige, aber trotzdem zentrale Lage. <lacht> So hat euch das video gefallen einfach likes nach oben teilt das video auf jeden fall es gibt sicherlich freunde bekannte dem das haus oder auch andere häuser gefallen und wir sehen uns hier links werde ich euch selbstverständlich weitere empfehlenswerte videos aus unserem kanal empfehlen wir sehen uns im nächsten video Richtig, bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.